Also jetzt hier zu dieser Aufgabe das bezieht sich auf eine vorherige Aufgabe, macht jetzt nichts einfach das lesen und versuchen zu lösen die vorherige Aufgabe braucht man doch nicht haben wir das einmal probiert schauen wir mal jetzt hier H ist welche Achse? Ja die Y Achse und A ist die X Achse, sollte hier von dieser Schreibweise klar sein also das ist die Höhe in Abhängigkeit von der horizontale Abstand. Kann man dann, dann so ausdrücken. Ja. Was bedeutet die Zahl äh, 3 siebtel hier? 3 siebtel ist ein Wert, wenn das a 0 ist, also der y-Achsenabschnitt. Und das bedeutet, was zeigt uns jetzt hier dieser Wert der Wertefunktion, der wenn das a 0 ist? Wie hoch die Kugel sich am Anfang befindet. Und das ist, wie hoch die Waffe ist. Ja, von dieser Höhe der Waffe wird es geschossen. 3 siebtel in Meter. Gut. Also das muss ich auch nachschreiben. Da sind Meter gemeint. Schreibe ich gleich. Und jetzt weiter. An <lacht> welche Höhe wird die Person in 3 Meter Entfernung? Getroffen, was ist die Entfernung? Ist das jetzt die Fun der Funktionswert, das da, oder ist es das, das a selber? Haben wir schon gesagt, das ist die horizontale Abstand, also 3 Meter ist das a, also wir sollten hier 3 einsetzen und das berechnen, machen wir gleich. Also da ist die Berechnung, wir haben überall hier das a durch 3 ersetzt, ja, da drinnen. Man kann auch hier Y schreiben oder irgendwas, ist nicht notwendig in diesem Fall, aber kann man auch so schreiben. Und die Höhe in diesem Fall ist ja der Y-Wert, ist 1,55 Meter, also Brusthöhe oder Halshöhe oder was auch immer. Gut, äh, nach welchem Abstand erreicht die Kugel ihre maximale Höhe? Um die maximale Höhe zu finden, muss man halt, äh, Entschuldigung, das nicht, muss man äh, die... Äh, Erste Ableitung gleich 0 setzen. Machen wir jetzt gleich. Wir nehmen jetzt das hier als Funktion. Das Ganze, Steuerung A, STRG C, hier rein tun. Das sollten wir jetzt g von X nennen. g von X und überall das X ersetzen. Machen wir gleich. Wie schon in einem anderen Video gesagt, aus irgendeinem Grund finde ich das besser, dass wenn g von x hier benutzt und x überall anstatt andere Symbole. Und in diesem Fall haben wir jetzt das eingetragen und da drauf geklickt und da bekommt man die erste Ableitung von dieser Funktion. Und die muss man so gleich 0 setzen und lösen. Löse also und die schon wählen und hier anstatt der Strich von x, das muss gleich 0 sein, und lösen und da bekommt man den Wert 3. Also, das bedeutet, nach 3 Meter wird die Person getroffen. Ah na, Entschuldigung. Äh, doch, Moment. Ja, das bedeutet, dass das die maximale Höhe ist. Ja, okay, nach 3 Meter wird die maximale Höhe getroffen und die haben wir zufällig jetzt auch schon gerechnet das ist 1,55. Ja. nach welchem Abstand wird die maximale Höhe rechnen? zufällig ist das jetzt auch 3 gut wie viel ist der Schusswinkel ja, und das bedeutet wir brauchen bei der Stelle 0 Schusswinkel also wo, wo, woraus es geschossen wird Stelle 0 brauchen wir die erste Ableitung berechnen ja. und die erste Ableitung berechnen, also das hier berechnen, wenn das x0 ist und wenn das x0 ist, ist es klar, dass es 3 Viertel und das ist der Tangens des Winkels, also wir müssen dann Aktan äh, berechnen, Aktan hier in Gegebra. man kann auch mit D-Degrees machen von 3 Viertel und da hat man den Winkel genau und ungefähr dann so viel Grad. 36,87 Grad ist der Schusswinkel. Gut. Adan ist die Umkehrfunktion von Tangens. Der Tangens muss 3 Viertel sein, also die Umkehrfunktion 3 Viertel Tangens und das d bei KGB bedeutet, dass das Ergebnis in Grad angegeben wird. Gut, degrees auf Englisch. Überprüfen sie nachweislich und so weiter und so fort. Also in diesem Fall müssen wir den Winkel zwischen zwei Punkte finden und das bedeutet wir müssen eine mittlere Änderungsrate erst berechnen, also die Steigung der verbindenden Gerade dieser zwei Punkte. Die zwei Punkte haben wir jetzt schon gesehen, zufällig in diesem Beispiel, weil wir haben den Wert 3 und bei Wert 3 haben wir doch zufällig schon gerechnet, der, bei Stelle, Entschuldigung, die Stelle 3 an der Stelle 3 ja, ist der Wert der Funktion dann doch, haben wir schon gerechnet, 1,55, ja, und das ist ein Punkt, und der Anfangspunkt ist 0 und 3,7, ja, der Ausgangspunkt, 3, äh, 3, Siebtel, Entschuldigung, 3 Siebtel, da wo äh, die Stelle 0 ist, da ist der Wert Funktion 3 Siebtel. Und wir können dann Delta y durch Delta x berechnen. Das y äh, an der Stelle 3 ist 1,5, also wir schreiben jetzt hier ganz einfach 1, was da hier rauskommt ja, Minus Was ist der Wert von y am Anfang? 3 Siebtel, ja? Da wo das a 0 ist da a 0, der Wert ist 3 Siebtel 3 durch 7 Und das Ganze jetzt das Ganze, das ist Delta Y durch Delta X. Was ist jetzt hier das Delta X? Der X-Wert bei maximaler Höhe, also bei 3 Meter Entfernung zufällig auch. Und das ist ja 3 minus 0, also 3. Und das Ergebnis ist 0,38. Was ist jetzt dieses 0,38? Das ist ja die Steigung der verbindenden Gerade zwischen waffe und person die geschossen wird ja. also das geschoss macht so eine bewegung so ja. aber wir brauchen jetzt den winkel zwischen den beiden punkten von hier wird es geschossen 0,2 äh, 3 siebtel entschuldigung Höhe. und hier ist die person und das ist die maximale Höhe dann auch ja. Geschossene Version, also das ist 3 Meter, das ist 1,55 Meter und das bedeutet, dann können wir jetzt hier sehen, wie viel der Steigungswinkel zwischen dieser Gerade und der x-Achse ist, indem man das schon dann die Umkehrfunktion benutzt. Machen wir gleich noch einmal. Also, Akkustangens in Grad berechnen und ich zeige das noch einmal jetzt hier. Man kann hier einfach so draufklicken und dann bekommt man diesen Wert da drinnen. Das ist die Steigung der verbindenden Gerade. 0,38 ungefähr. Und wenn man den Winkel berechnen will, macht man diese Funktion und dann hat man den Winkel, der ist ein bisschen mehr als 20 Grad. Das bedeutet, der Sehwinkel ist weniger als 60 Grad. Und das wäre dann die Antwort. Und jetzt dieser Teil. Kurz lesen. Das jetzt ist nicht leicht. Überhaupt nicht leicht. Aber ich versuche es jetzt zu erklären. Das jetzt hier. Das ist wie eine Funktion zweiten Grades. Eine quadratische Funktion. Und eine Stammfunktion. Also das Integral dafür wird ein Grad höher sein. Also dritten Grades. Jetzt. Jede Stammfunktion, das ist jetzt x2, ist keine Nullstelle der Stammfunktionen, sondern der Ableitung der Stammfunktion. Und wer das jetzt verstanden hat, gut, wenn nicht, also ja, da kann ich nichts. Also da muss man wirklich viel Theorie erst lernen, um das zu verstehen. Wirklich viel Theorie lernen, um das zu verstehen, wie auch immer. Hier ist die Ableitung der Stammfunktion, also diese Funktion selber, ist sie halt Null, ja. Und die Stammfunktion muss nicht unbedingt 0 da sein. Kann sein, aber es ist nicht jede Stammfunktion so. Das bedeutet, das ist ja falsch. Die Stelle X, x1 ist eine Nullstelle jeder Stammfunktion. Das bedeutet das gleiche wie das erste. Und aus dem gleichen Grund kann es nicht sein. Die zwei lassen wir kurz aus. Die Stelle x2 ist eine Lösung jeder Stammfunktion. Das ist der gleiche Ausdruck wie am Anfang. Ja? Und das bedeutet, das ist nicht richtig und die Stelle x1 ist ein Wendepunkt hier der Stammfunktion. Also ein der Wendepunkt der Stammfunktion ist dort wo die erste Ableitung eine Extremstelle hat und das ist ja hier die erste Ableitung der Stammfunktion ja? das bedeutet hier ist der Wendepunkt und nicht bei x1 und x2 hier wo wir eine Extremstelle der äh, Ableitung haben. Und schauen wir jetzt diese zwei Sachen jetzt hier. Das ist die Ableitung der Funktion. Die Ableitung wird hier immer mehr. Ist negativ, wird immer mehr. Da ist sie 0. Und dann wird sie positiv. Ist negativ, ist hier 0 und dann wird sie positiv. Stellen wir das uns vor. Sie ist negativ. Negativ, geht nach unten, wird dann 0 und dann wird sie positiv. Das bedeutet, hier haben wir ein Minimum von der Stammfunktion. Stimmt das hier auch? Nein, weil hier ist sie positiv, also geht die Funktion nach oben. An diesem Punkt wird die Ableitung, also was wir hier sehen, wird sie tatsächlich 0, dann wird sie negativ. Hier haben wir ein Maximum. Also hier bei x1 haben wir ein Minimum und das x2 ist kein Minimum, sondern ein Maximum kurz ein Bild davon, eine entsprechende Funktion jetzt hier und die Stammfunktion wird das Integral davon sein. Man kann das mit Integral schreiben. Ja. Entschuldigung. Was wurde jetzt gemacht? Moment. Und da sehen wir auch die entsprechende Stammfunktion. Ja. Und wir sehen jetzt hier ist ein Wendepunkt von dieser Stammfunktion. Ja, die ist eine Funktion dritten Grades. Und die kann man halt mit Integral berechnen. Integral von F. Ja. Okay. Und wir sehen jetzt hier, wo die Ableitung 0 ist und von Negativ zum Positiv geht, also von Negativ zum Positiv die Steigung, da haben wir eine Extremstelle da ist die Ableitung 0, das ist eine Extremstelle. Die Ableitung ist 0 und das ist eine Extremstelle der Stammfunktion. Und weil vorher die Ableitung negativ und danach positiv ist, das geht nach unten negativ, das geht nach oben negativ, bedeutet, das habe ich, da habe ich hier ein Minimum tatsächlich. Gut, danke sehr.